Du machst einen Umschlag, stichst ein und holst den Faden. Anschließend holst du den Arbeitsfaden erneut und ziehst diesen durch die ersten beiden Schlingen. Es liegen nun zwei Schlingen auf deiner Nadel. Das Ganze wiederholst du nun noch zweimal und stichst dabei immer in die gleiche Einstichstelle ein. Es liegen nun vier Schlingen auf deiner Nadel. Zum Abschluss holst du wieder den Faden und ziehst ihn durch alle vier Schlingen.